Hallo, mein Name ist Anna und ich bin momentan die Bundeslandkoordinatorin für Arbeiterkind.de in Hessen und ich zeige dir, wie du dich in unserem Arbeiterkind.de Netzwerk registrieren kannst. Dazu gibst du in den Browser Netzwerk.arbeiterkind.de ein und gelangst auf unsere Anmeldeseite. Hier findest du schon erste Informationen, sowie den Kontakt zu Fragen rund um das Netzwerk und die Nummer unseres Infotelefons für Fragen rund um Studium oder zum Einstieg ins Netzwerk. Auf der linken Seite kannst du dich anmelden und wenn du noch keinen Account hast, kannst du ihn über diesen Button erstellen. Zum Registrieren füllst du die folgenden Felder aus und denkst dir ein Passwort aus. Wie bei allen Passwörtern empfiehlt es sich, ein relativ langes zu nehmen mit Groß- und Kleinschreibung sowie mit Zahlen und Sonderzeichen. Wenn du auf Registrieren gedrückt hast, gelangst du auf diese Seite, wo du dich direkt einloggen kannst. Geschafft. Herzlich willkommen in Deutschlands größtem Netzwerk für Studierende der ersten Generation. Im Menü findest du die ersten Schritte im Netzwerk. Hier erfährst du, wie es für dich im Netzwerk weitergehen kann und erste Antworten auf Fragen. Äh, Viel Spaß dabei!